Willkommen zu dieser neuen Aktienanalyse auf Improved Wi-Fi, heute mit dem deutschen Pharmawachstumsunternehmen evotech SE in der Analyse. evotech hat ein sehr spannendes Geschäftsmodell und könnte da als Wissenschafts-, Forschungs-, Entwicklungs-, und Pharmazie- und Beteiligungsunternehmen betitelt werden. Zu dem Unternehmen evotech bin ich im Zuge meiner Recherchen über Aktiengesellschaften gekommen, welche Wirkstoffe und Therapiemöglichkeiten gegen Demenz und andere neurodegenerative Krankheiten entwickeln und wenn du dies für ein interessantes und vielversprechendes Geschäftsfeld hältst oder Markt hältst und Aktien mit Potenzial in diesem spezifischen Marktsegment kennenlernen willst, dann abonniere jetzt den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du Videos zu Aktien in diesem Bereich nicht verpasst. Und bevor ich näher auf das Geschäftsmodell zu sprechen komme von Evotech, zunächst einmal ein paar allgemeine Fakten zum Unternehmen. Aktuell beschäftigt Evotech ca. 4100 Mitarbeiter und kommt auf eine Marktkapitalisierung von über 4 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat ca. 176 Millionen ausstehende Inhaberaktien. Darüber hinaus hat Evotec letztes Jahr im November neues Kapital eingesammelt, indem sie den Börsengang einer Nestec tätigten und dahingehend ein Volumen von 20 Millionen American Depositary Shares, kurz ADS, neu auf dem amerikanischen Börsenparkett platzierten. Und als ADS werden Aktienzertifikate von Unternehmen bezeichnet, die in den USA von Banken, in diesem Fall unter anderem von Morgan Stanley, welche als Vertreter der Zeichner auftraten herausgegeben wurden die Zertifikate verbriefen das Recht auf den Erhalt von Aktien der betreffenden Aktiengesellschaft in diesem Fall also das Recht auf den Erhalt von Stammaktien von Evotec und der Inhaber eines ADS von Evotec hat gegenüber der herausgebenden Bank die Berechtigung jederzeit eine Herausgabe der Aktienanteile welche durch das ADS verbrieft sind zu fordern und jede ADS von Evotech entspricht einer halben Stammaktie des Unternehmens. Hat jemand also zwei ADS gekauft? So der Anspruch auf eine Stammaktie gegenüber der Bank, welche das ADS gezeichnet hat. Alle im Rahmen des Angebots veräußerten ADS wurden von Evotec zu einem Angebotspreis von 21,75 US-Dollar pro ADS angeboten und insgesamt nahm Evotec durch die Emission der 20 Millionen ADS, welche 10 Millionen Stammaktien entsprechen, ein der Erlös in Höhe von 435 Millionen US-Dollar ein, was sich unter anderem auch in einem deutlichen Anstieg des Eigenkapitals widerspiegelt, wie ich im Verlauf des Videos noch beschreiben werde und durch die Ausgabe der 10 Millionen Stammaktien stieg das Grundkapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre auf knapp 174 Millionen Euro. Ja, blicken wir nun kurz auf die Historie von Evotech. Evotech wurde 1993 als Evotech Biosystems in Hamburg gegründet. Gründer waren der Chemie-Nobelpreisträger Manfred Eigen und weitere Wissenschaftler. Und bei seiner Gründung war das Unternehmen eine Art Ausgründung aus dem Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie, dessen Direktor der Chemienobelpreisträger Manfred Eigen selbst einst gewesen war. In den ersten Jahren wurde in Kooperation mit internationalen Pharmaunternehmen wie Novartis und anderen Unternehmen mit der EvoTech das Ultra-Hochdurchsatz-Screening-System EvoScreen entwickelt und im Jahr 1999 ging EvoTech Biosystems dann in die Börse und übernahm ein Jahr später die britische Gesellschaft Oxford Asymmetry International public limited company die Chemie, die chemische Dienstleistung für internationale Biotechnologie und Pharmaunternehmen anbietete und wurden damit zur Evotech OAI AG, dessen Name 2005 dann in Evotech AG abgeändert wurde. 2002 gliederte sich das Unternehmen in zwei Geschäftsbereiche, zum einen die Discovery and Development Services und zum anderen in die Tools and Technologies. Mit dem Verkauf von Evertech Technologies GmbH im Jahr 2006 stieß man dann den Geschäftsbereich Tools und Technologies größtenteils ab und konzentrierte sich fortan auf das Kerngeschäft der Entwicklung und der Forschung neuer pharmazeutischer Stoffe. Seit dem 28. Oktober 2009 ist das Unternehmen im TechDAX gelistet, seit 2018 ist es auch im MDAX zu finden und im April 2019 gab Evotec dann die Umwandlung in eine Societas Europaea also eine SE eine europäische Aktiengesellschaft bekannt und im Jahr 2021 erfolgte wie bereits erwähnt der Börsengang in den USA was ich im Hinblick auf die Historie gar nicht benannt habe, bis auf die auf Übernahme der britischen Gesellschaft Oxford Asymmetry International Public Limited Company im Jahr 2000 sind natürlich die zahlreichen Unternehmensübernahmen und Beteiligungen, welche das Unternehmen im Laufe der Jahre getätigt hat und, muss man sagen, sich somit ein erhebliches Know-how, Technik und neue Kunden ins Boot geholt hat. Aus gutem Grund kann man die Evotech SE auch als Forschungs- und Entwicklungsunternehmen bezeichnen, da diese sich an vielversprechenden Unternehmen im Pharmasektor und Pharmatechniksektor beteiligen und andererseits selber extrem viel Forschung und Entwicklung zusammen mit zahlreichen Partnern in zahlreichen Allianzen führen. Und derzeit gliedert die EvoTech SE ihr Geschäft in zwei Segmente, einmal EvoTech Execute und einmal EvoTech Innovative, wobei der Bereich Execute gemessen am Umsatzanteil der deutlich größere ist. Evotex Execute stellt somit Evotex Kerngeschäft dar und lässt sich umschreiben als das Geschäft mit der, ja, mit, mit Wirkstoffallianzen in, in letzter Instanz, in welchen Evotex ihren Allianzpartnern mit systematischen, industrieführenden ähm, und umfassenden ja, Infrastruktur-Bereitstellungsdienstleistungen zur Seite steht. In dem Segment Execute bringt Evotec also seine innovativen Prozesse und die tiefgreifende Expertise in der Wirkstoffforschung und Entwicklung äh, innerhalb der Allianzen mit ein. Und ja, das tut das Unternehmen ja schon seit ihrer Gründung, sich mit Wirkstoffforschung äh, und ja, Verfahren zu beschäftigen. Äh, ursprünglich begann das Unternehmen ja mal mit der Entwicklung von Ultrahochdurchsatz-Screening-Systemen ähm, und somit ist genau das der Markenkern, wie kann man Wirkstoffe effizient, schnell, automatisiert und sinnvoll erforschen. Evotec hat sich zu einem der globalen Marktführer von modularen eigenständigen Wirkstoffforschungs- und Entwicklungslösungen sowie ganzheitlichen vollintegrierten Wirkstoffforschungsangeboten entwickelt und diese Lösungen und Kompetenzen bietet Evotec wie gesagt als Dienstleistung an und lässt sich diese Dienstleistung entweder durch eine übliche Vergütung der erbrachten Leistung also einfach Gebühr gegen Service oder durch verschiedenste kommerzielle Vereinbarungen wie zum Beispiel die Forschungs- und Meilenstein-Einzahlung oder Umsatzbeteiligung halt dann vergüten. Und im Segment Execute geht Evotech dabei selbst keinerlei Entwicklungsrisiken ein. Das ist anders im Segment Innovative. Im Segment Innovative nutzt Evotech ihre proprietären Technologieplattformen, sowohl intern als auch im Rahmen von Kooperationen, für die Entwicklung neuer Wirkstoffforschungsprojekte, Forschungsprodukte und Plattformen damit wird eine Ausgangsbasis für strategische Partnerschaften mit Pharma und führenden Biotechnologieunternehmen geschaffen, die halt dann Abschlagszahlungen, laufende Forschungszahlungen und zusätzliches finanzielles Potenzial durch Meilensteinzahlungen und Umsatzbeteiligung beinhalten, ähnlich wie auch im Execute Segment. Evotech übernimmt die Risiken der klinischen Entwicklung allerdings nicht allein, sondern nur innerhalb von Allianzen. Außerdem initiiert Evotec im Rahmen von Innovative transnationale Partnerschaften mit akademischen Einrichtungen und beteiligt sich durch strategische Investitionen und Unternehmensgründung selektiv an Unternehmen. Mittlerweile besitzt die Evotec SE an über 150 Produktkandidaten mit Eigentum in ebenfalls sehr vielversprechenden Bereichen. Und als Beispiel für Wirkstoffentwicklungsallianzen habe ich mal eine Kooperation ähm, mit Bristol-Meyer im Bereich der degenerativen Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson in die Präsentation reingepackt. Forschung und Entwicklungsinitiativen in diesem Bereich sind ja unfassbar wichtig, bergen allerdings auch ein hohes Risiko. Und durch eine Allianz mit riesigen Pharmakonzernen kann EvoTech sich an den Früchten der Forschungsarbeit mitbeteiligen. Geht dafür allerdings immer nur ein geteiltes Entwicklungsrisiko oder sofern im Execute-Segment angesiedelt, angesiedelt überhaupt kein Entwicklungsrisiko ein. Bevor ich auf die Aktionärstrukturen, die Fundamentaldaten zu sprechen komme, werfen wir jetzt zunächst noch einen Blick auf den Chart von Evotech. Wer vor einem Jahr bei Evotech eingestiegen ist, muss sich mit einem Kursverlust von ca. 22% abfinden bei einem derzeitigen Kurswert in Höhe von ca. 28 Euro. Betrachtet man den Langfristchart, so wird deutlich dass alle Aktionäre, die seit Beginn mit von der Partie sind, eine Kursrendite von 80% zu Buche stehen haben, was bezogen auf den Zeitraum deutlich unter dem Marktdurchschnitt ist. Wer im Allzeithoch bei 91 Euro im Jahr 2000 eingestiegen ist, der hätte zeitweise sogar nahezu einen Komplettverlust verkraften müssen. Von 2000 bis 2016. Konsolidierte sich der Aktienkurs im mittleren einstelligen Bereich und seit 2016 befindet sich die Aktie wieder im Aufwärtstrend. Nach Einschätzung der Deutschen Börse befinden sich 68% der Aktien im Streubesitz. Größter Aktionär ist Novo Holding mit ca. 10% der Anteile dicht gefolgt von T row Price Group mit 9% und gemäß den Daten von Simply Wall Street gab es in den letzten sechs Monaten nur Insiderkäufe mit einem Volumen von insgesamt 2,3 Millionen Aktien im Wert von ca. 43 Millionen Euro. Kommen wir jetzt zu den Fundamentaldaten. Auf ein Jahressicht beträgt der Umsatz von EvoTech 571 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss beträgt dabei 247 Millionen Euro. Nichtsdestotrotz war der Free Cashflow negativ in Höhe von minus 85 Millionen Euro. Auf neun Monate Basis zum dritten Quartal 2021 betrugen die Erlöse aus Verträgen mit Kunden 430 Millionen Euro, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 20% entspricht. Das Ergebnis pro Aktie stieg von 4 Cent auf 1,50 Euro. Und für das Ende 2024 prognostizieren Analysten im Schnitt einen Umsatz von 883 Millionen Euro und einem Gewinn in Höhe von 96 Millionen Euro. Dies würde auch den mittelfristigen Zielen von EvoTech entsprechen, welche für das Jahr 2025 einen Umsatz in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro und einem Ergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern in Höhe von mindestens 300 Millionen Euro erwarten. Für Ende 2024 erwarten Analysten im Schnitt einen Gewinn pro Aktie in Höhe von 50 Cent. Werfen wir nun noch einen Blick auf die Bilanz. Die kurzfristigen Vermögenswerte in Höhe von 628 Millionen Euro übersteigen die kurzfristigen Verbindlichkeiten um ca. das Dreifache und decken ebenfalls die langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 521 Millionen Euro. Betrachtet man die kurzfristige Entwicklung des Eigenkapitals, so lässt sich resümieren, dass Stand 31. September 2021 das Eigenkapital gegenüber Jahresende 2020 von 722,8 Millionen auf 999,2 Millionen Euro anstieg und sich die Eigenkapitalquote von 49 auf 56 Prozent erhöhte. Kommt mehr zur abschließenden Bewertung, gemäß Discounted Cash to equity analyse basierend auf den durchschnittlichen Analystenprognosen ist EvoTech derzeit ca. 20% unterbewertet bei einem fairen Kurswert von 36 Euro. Mit einem KGV von 20 bewegt sich die preisliche Bewertung ebenfalls in einem soliden Rahmen, trifft ca. den deutschen Marktdurchschnitt und ist deutlich unter dem KGV-Schnitt der Branche bzw. des Sektors Forschung und Wissenschaft. Mit einem kurs buchwert von 5 ist die Aktie allerdings verhältnismäßig teuer bewertet. Das durchschnittliche analysten hier liegt bei 42 Euro, wobei die jüngsten Veröffentlichungen alle einen Buy, Outperform oder Overweight als Bewertung geben. Man sollte diese Bewertung allerdings nicht zu ernst nehmen, da hier auch möglicherweise Interessenskonflikte vorliegen und auch Analysten ja nur Menschen sind und die Börse wäre ja nicht so spannend wenn sich selbst die allergrößten Profis nicht mal irren würden. Ich persönlich finde das Geschäftsmodell sehr überzeugend und zukunftsträchtig und bei die Aktie weiter im Blick behalten. Investieren werde ich derzeit allerdings trotz einer möglichen Unterbewertung nicht. Ich finde im Markt derzeit gibt es noch weitere, ja durchaus bessere Kaufgelegenheiten und die möchte ich nutzen. Bildet euch selbst eine Meinung und schreibt auch gerne eure Einschätzung in die Kommentare. In dem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und ciao.